Schlechte Filme sind äh, Filme für mich solche Filme, die was man absolut nicht folgen kann von der Story, die was zum Beispiel äh, irgendwelchen Klischees folgen sollte und Klischees mehr oder weniger schon so in Vordergrund gedrängt wird, dass die komplette Story darunter, äh, darunter leidet oder untergeht. Ich glaube, das ist einmal sicher ein Hauptkriterium davon, was einen schlechten Film ausmacht. Egal jetzt, ob das jetzt ein äh, Visuell perfekt aufgemacht ist, aber wenn die Story irgendwie fehlt oder der Faden verloren wird, dann ist das ganz blöd eigentlich. Das mag ich gar nicht. Fangen wir mit Battleship vielleicht an. Also das richtige amerikanische, die Moralaposteln, also beschütze deine Familie oder der Präsident wird es schon richten oder. So irgendwas in der Richtung, wo das Klischee so weit im Vordergrund gedrängt wird, dass eigentlich die ganze Handlung verloren geht, das ist eigentlich für mich mies. Und das zeichnet eigentlich, glaube ich, einen schlechten Film aus und das ist einer davon. Ja. Im letzten Jahr zum Beispiel ein guter Film Gravity. Also wirklich mit zwei Schauspielern, da wo die Spannung immer gehalten wird wo es richtige Spannungskurven gibt dabei mit zwei Schauspielern und der letzte halbe Film eigentlich nur mit einer Schauspielerin. Also das war einfach ein sensationell guter Film. Ohne viel Aufwand, sage ich jetzt einmal, von dem Casting her. Wahnsinnsfilm ja. Cadillac Records zum Beispiel. Sensationeller Film, einer von meinen Lieblingsfilmen. Cadillac Records aus den 50er Jahren, uh, Muddy Waters, wird da, die ganzen Biografien sind da halt in einem Film uh, zusammengefasst worden und das ist dermaßen sehr gut uh, rübergebracht worden, auch von den ganzen einzelnen Charakteren von den Musikern aus den 40er, 50er Jahren, das ist ein Wahnsinn. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, könnte ich wieder ein paar Mal anschauen, also das ist immer wieder gut. Gute Filmmusik, das macht es für mich auf jeden Fall aus. Also die Musik hat das Emotionale, wie das Ganze aufgebaut wird, ob das jetzt Orchester, mit einem Orchester gemacht wird oder ob das jetzt dann wirklich von den, zum Beispiel bei Cadillac Records, von den Musikern selber seinerzeit gemacht ist geworden. Also immer wieder Wahnsinn. Q-Hit, ja, Wahnsinnsidee, super klasse, dass man da auch voten kann, dann auch nicht nur so für Leute, die, die sich da anmelden, sondern auch Leute, die, die einfach nur die normalen Kinobesucher, die, die sich auf die Seiten äh, reinfinden und da vielleicht den einen oder anderen schlechten Film vor mal gesehen haben, dass ich also, also wirklich sagen kann, ganz ehrlich, okay, der hat der war mies oder der hat mir nicht gefallen. oder. Die, wir reden ja jetzt auch nicht für die guten Filme, nicht. also finde ich sehr gut. Und am ähm, 20. Mai 2014 dafür. ich. Das ist die originale Gurke, die was derjenige, diese Filmproduktionsfirma, bekommen wird, die was äh, den schlechtesten Film des Jahres auszeichnet. Sehr spannend, sehr spannend. <lacht>